Sie brauchen dringend Sie packen den letzten Strohhalm und investieren 4.000 Euro für einen Monat in Social-Media-Recruiting. Nach einem Monat haben Sie einen neuen Mitarbeiter. Und ich sage Ihnen, das ist richtiger Mist. Das ist Bauernfängerei. Warum ich das nicht gut finde und welche Lösung ich für Sie habe, jetzt im Video. Zunächst einmal, was machen denn Social-Media-Recruiter? Gute Werbeleute kreieren tolle Werbeanzeigen für Facebook und Instagram und hauen dann ihr gesamtes Budget innerhalb eines Monats auf den Kopf und hoffen, dass sich möglichst viele Menschen bei Ihnen bewerben. Sie finden jemanden und stellen ihn ein. Hört sich toll an, aber wie lange bleibt denn der neue Mitarbeiter? Denn was dann oftmals passiert ist, dass der neue Mitarbeiter von den Werbeanzeigen eine ganz andere Vorstellung von der gelebten Kultur und Führung im Team hat, als sie ihm bieten können. Zufriedenheit ist mittlerweile das oberste Gebot für ein erfolgreiches und gesundes Team. Ja, Geld spielt auch eine Rolle, aber nicht die entscheidendste. Klar, wenn Sie so gut aufgestellt sind, dass Sie ein klasse Team haben und es riskieren, ständig an Kündigungen zu geraten, weil Sie zwei Euro zu wenig zahlen, ja, darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Also angenommen, Sie bezahlen ordentlich, aber Ihr Team hat aufgrund von Überforderung richtig schlechte Laune. Und die Leute, die sich bewerben, sind alle nicht zu gebrauchen. Wieso finden Sie nicht die richtigen Mitarbeiter? weil Sie die Mitarbeiter, die Sie suchen, durch Ihre Außendarstellung nicht ansprechen. Wenn wir ehrlich sind, suchen Sie Mitarbeiter, die gerade irgendwo bei der Konkurrenz in Anstellung sind. Diese potenziellen neuen Mitarbeiter, die wie der Nagel auf den Kopf getroffen genau zu Ihnen passen würden, müssen Sie also erstmal ansprechen. Und dass er auf Sie aufmerksam wird. Angenommen, Ihr Unternehmen ist richtig modern und jung aufgestellt. Wenn Ihre gesamte Außendarstellung nun aber aus einem Logo, das 25 Jahre alt ist, drei verwirklichen Werbebannern und zwei unterschiedlich beschrifteten Fahrzeugen besteht, ja, was meinen Sie? Wirken Sie jung und modern? Wen ziehen Sie damit an? Menschen, denen es auf Qualität und Zuverlässigkeit sonderlich ankommt, sicherlich nicht, die sich nichts darum machen, wie sie andere wahrnehmen. Um nun Ihre potenziellen Traummitarbeiter anzusprechen, müssen Sie erst einmal wissen, was Ihren Betrieb so einzigartig macht und warum genau Sie der perfekte Arbeitgeber sind. Und dann machen wir Sie zur Meistermarke, die in Zukunft keine Probleme mehr mit Mitarbeitermangel hat. Ich freue mich auf Ihren Anruf.